Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Viertel vor Ost, einer Videoreihe, in der wir Interessantes aus Münster unter die Lupe nehmen. Ein Fahrradweg umsäumt von hohen Bäumen stängelt sich um die Münsteraner Innenstadt. Es handelt sich um die Promenade, einem wichtigen Wahrzeichen der Fahrradstadt. Während im Sommer auf den Wiesen rund um den Weg gepicknickt wird, trauen sich zu Beginn des Frühlings immer mehr MünsteranerInnen aus dem Haus, um an der Promenade spazieren zu gehen. Seht selbst. Die Promenade. Orientierungspunkt Location für einen ausgiebigen Spaziergang im Grün, sowie einer der bedeutendsten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Für MünsteranerInnen symbolisiert die Promenade vieles. Dort, wo einst die Stadtmauern standen, schlängelt sich nun ein Fahrradweg, umsäumt von Linden um die Altstadt. Die Promenade hat vor allem für Münsters Funktion als Fahrradstadt eine essentielle Bedeutung. Sie ermöglicht einen schnellen Zugang zu Wahrzeichen wie dem Bodenturm oder Schloss, was von den MünsteranerInnen sehr begrüßt wird. Zahlreiche Fahrräder, ob im Alltagsstress oder für eine entspannte Fahrradtour, umfahren die Altstadt täglich. Vor allem von Mai bis September lockt es viele Münsteranerinnen an die Promenade. Fünfmal im Jahr findet hier ein großer Flohmarkt statt, der neben einzigartigen Funden auch den ein oder anderen Plausch ermöglicht. Egal ob Streik oder nicht, das Fahrrad wird von den meisten Münsteranerinnen als ein verlässliches Transportmittel angesehen. Nichtsdestotrotz erfordern die aktuellen Einschränkungen im Bus- und Bahnverkehr ein Umdenken und Umplan.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 dass die Mehrheit der Befragten die Streiks nachvollziehen konnte. Es gab jedoch auch Menschen, die diesen Weg nicht für die richtige Lösung gehalten haben. Alle Leute haben jedoch Alternativen gefunden, um ihr Ziel trotz der Einschränkungen zu erreichen. Nun endet auch schon die heutige Sendung unserer Reihe Viertel vor Ost. Wir werden euch schon nun an alle zwei Wochen über Spannendes aus Münster informieren. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag und hoffen, dass ihr uns auch beim nächsten Mal wieder begleitet. Bis dahin!